Ukraine-Krieg, eine gefährliche Zensurgeschichte. Die Medienplattform Now wurde heute der Zensur überführt. Wie alle wissen, besitzen die Hauptstrommedien in den Kommentarspalten sogenannte Zensurbots. Wenn man sich Mühe beim Formulieren der Kommentare gibt, können sie nicht alles zensurieren. Der Propaganda-Artikel, Ukraine-Krieg, Putins Raketenreserven sind wohl bald aufgebraucht von Nick Meder erschien am 11. Oktober 2022, um 11.59 wir haben kommentiert und Backups gemacht. Links in der Beschreibung. Wenn man nur vergleicht was an den Zensurbots vorbeikommen ist und was schlussendlich stehen geblieben ist könnt ihr feststellen, dass Now in der Kommentarsektion Meinungsmacher betreibt. Ursprünglich kamen 313 Kommentare durch und stehen geblieben sind deren 203. es wurden also 110 Kommentare händisch gelöscht. Now verfügt auch über Troller und über eine künstliche Dummheit die zum Teil massiv spamt, Nutzer angreift, beleidigt und deren Namen klaut. Wir haben seit Ende September das Geschehen genau verfolgt, beobachtet und selbst als Kommentatoren teilgenommen. Dies hier ist nur die Spitze des Eisbergs. Ihre Lügen, Manipulationen und Propaganda gehen noch viel weiter wie man an diesem nato sprachrohr erkennen kann. Diese Medien sind mitschuldig an der Kriegshetze, Lügenstimmungsmache und Manipulation der öffentlichen Meinung. Sie sind mitverantwortlich, dass der Krieg verlängert wird. Genauso wie es die Waffenlieferungen bzw. die Lieferanten sind. Es sterben dadurch mehr Menschen und wir verurteilen Nau sehr scharf für ihr Verhalten. Wir möchten hiermit darauf hinweisen und euch bewusst machen, wie propagandistisch und manipulatorisch die Medien vorgehen. Anonymous Schweiz hatte in der Vergangenheit Now der Umfrage Manipulation überführt. Ein Leser bekommt den Eindruck von den Kommentaren und den Umfrageresultaten die stehen bleiben entsprechend der Meinung der Nutzer. Es aber nur der Schein denn es bleibt stehen was der Steuerung von Now beliebt. Obwohl alle anderen Kommentare regel- oder Richtlinienkonform sind und waren. Wie gesagt, prüft es selbst nach. Bleibt wach. Beste Grüße. Anonymous Rebels United CC Second